Willkommen zum kleinen 1 1 der Kostenrechnung. Wir wollen ein paar Klausuraufgaben berechnen. Die erste Aufgabe behandelt die Break-Even-Rechnung. Ein Einproduktunternehmen mit linearer Kostenfunktion weist in zwei aufeinanderfolgenden Perioden die folgenden produzierten Mengen und die dabei entstehenden Kosten auf. In der Periode werden alle hergestellten Produkte zum Preis von 30 Euro pro Kilogramm auch verkauft. Erste Periode: 6.000 Kilogramm, 160.000 Euro Kosten. Zweiter Periode: 7.000 Kilogramm hergestellt, 170.000 Euro Gesamtkosten. Wir sollen ermitteln die kurzfristige Preisuntergrenze und die langfristige Preisuntergrenze bei einer hergestellten Menge von 6.000 Kilogramm, sowie die Gewinnschwelle, dem Break-even-Punkt. Wir berechnen aus den angegebenen Daten die variablen Stückkosten. 160.000 minus 170.000 durch 6.000 minus 7.000 ergibt 10 Euro pro Kilogramm. Diese variablen Stückkosten sind gleichzeitig die kurzfristige Preisuntergrenze. Wir berechnen die Stückkosten bei der Herstellung von 6.000 Kilogramm, 160.000 durch 6.000. 26,67 Euro. 6, das sind die Selbstkosten, das heißt die langfristige Preisuntergrenze bei einer Herstellung von 6.000 Kilogramm. Wir berechnen die fixen Kosten, zum Beispiel aus den Angaben für die erste Periode 160.000 Euro Gesamtkosten minus Variable Stückkosten mal Beschäftigung ergibt 100.000 Euro Fixkosten der Stückdeckungsbeitrag ist Preis minus variable Kosten, also 30 minus 10 gleich 20 Euro pro Kilogramm. Durch Division des Fixkosten durch den Stückdeckungsbeitrag erhalten wir den Break-Even-Punkt. 100.000 durch 20 sind 5.000 Kilogramm Break-Even-Beschäftigung. Danke fürs Zuschauen.